Ich möchte euch erstmal alle begrüßen zu diesem Lightning-Talk im Bereich Qualität von Open Educational Resources in die Schule. Mein Name ist Lubna Ali und arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der RWTH Aachen. Wir haben an der RWTH Aachen ein Modell, der W-Was-Wie heißt. Ja, das Thema Qualität ist eine der größten Herausforderungen im Bereich Open Educational Resources, da in diesem Zusammenhang nicht klar ist, was die Qualität ist, was damit gemeint ist, wer darf Qualität bewerten, was sind gute Ressourcen, was sind schlichte Ressourcen, also viele Fragen, viele offene Fragen rund um das Thema Qualität. Manche Open Educational Resources Portalen nutzen schon einige Kriterien als Indikator für das Thema Qualität. Zum Beispiel bei oer Commons sieht man Sterne als Indikator für das Qualität und bei SELU zum Beispiel kann man Kommentare schreiben, ja als Feedback für die Qualität des Materials und bei zum, könnten zum Beispiel die Zahl der Abrufe der Seite dienen als Indikator für die Qualität oder die Anzahl der Bearbeitungen der Seite. Die Frage ist jetzt, wer darf und wie Qualität bewerten? Um diese Frage zu beantworten, haben wir ein Modell, im Rahmen des Projektes mit den Studierenden der Fachdidaktik der Informatik an der RWTH entwickelt. Wir haben versucht, mit den Studierenden alle möglichen Angaben für die drei Wiesefragen aufzulisten. Wer, was und wie. Dann haben die Studierenden die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Blöcken aufgezeichnet und vorgeschlagen. Zum Beispiel. Laut dieses Modell konnten die Lehrkräfte zum Beispiel die Anpassbarkeit durch Lackierte Skala bewerten. Als zweites Beispiel die äh, Fachdidaktiker zum Beispiel die Fachlichkeit des Materials durch Kommentare bewerten. Lernende laut dieses Modell können die Verständlichkeit durch auch lackierte Skala bewerten. Ja, das war unser Modell. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und für weitere Fragen stehen wir gerne René und ich zur Verfügung, da um ein Feedback rund um das Modell. Vielen Dank.